Mehr? nein ich weiß nicht wie viel geschwindigkeit man braucht aber wahrscheinlich viel also ich musste auf jeden fall hier noch so dinge anbringen Feuerkraft 10. Wie habe ich nur Feuerkraft 10? Das verstehe ich nicht. Äh, ich habe eine Idee. Da was wir jetzt hier alles haben. Geile. Ne? So, und dann machen wir... Die Dinger ja weg. Nein, das gibt es jetzt wieder nicht. Immer neue Fertigkeiten? Nee, ne. Laser. Laser habe ich glaube ich gar nicht mehr ausgerüstet, ne? Hm, Autoschutzengel habe ich alles schon für halt eine Dinge mal aufgeballert. Na komm was haben wir ja noch was wir hier nicht brauchen ja, ich wollte das ein ja für das hier eintauschen, tauschen genau so und dann packen wir mehr von folgenden dingern hier rein Na, komm mal. Hm, feuerkraft minus 30 äh. drehen weil ich glaube wir bekommen jetzt nicht so viel schaden gegen das eine ding fallkraft ist minus 10 muss ich irgendwie erhöhen das kostet ein weniger als sehr super irgendwo rein damit man das nicht sieht sirene ah, ich habe nur einen ehrlich hier also so eins ich die einzige Möglichkeit für mich, irgendwie Feuerkraft zu erhöhen. Na, irgendwann habe ich entfernt. So. Verdammt. Wieso habe ich so wenig Feuerkraft? Da, so, komm ich bin danach nicht schnell genug 22 das hat vier ich glaube nicht kommen ja von diesen ding an habe ich so für TP sind voll von Eimer, aber hey, ich hab Dings, ne? Boah. Ja, all die Sachen, die ich nicht brauche, wirklich. Ich hab voll viel von diesen Röhren und ja. Wart mal drinnen aber ich habe nur zwei dinger zum schießen wie geht denn das Na, ich habe keine laser also das bringt auch nicht autoschutzengel brauche ich auf jeden fall upgrade schon mal einen du mehr Punkte, bist du in einem Kampf erstmal Schaden nimmst. Verringert die Stufe, den Schaden, den du bei mir mit Gegnern nimmst. Keine Ahnung. Ich hoffe, das bringt's jetzt. Bei der gucken voll raus merke ich gerade. Was soll's? So was ich plane ist, ich will dieses eine Ding erledigen. Im Nebelfluss. Hoffentlich bin ich noch schnell genug. Okay. Na guck mal mal, andere auch noch kaputt kriegen. Ich glaube hier. Und die ziehen mir wieder Dings ab. Ja, super. 1142 Offensive. Äh, 250 Geschwindigkeit. Hat habe ich irgendwas anderes hier? Äh, die Schaden durch Gegner negiert. Äh, ich hätte doch lieber Heilung. Das Ding hat mir ordentlich Schade gemacht. Ich hoffe, meine beiden schilder helfen mir jetzt bisschen schaden zu tanken und hoffentlich machen wir ein bisschen mehr schaden das war sehr wenig als das mal versucht habe so zu testen und da ist der sturm muss erstmal angehen wir werden wohl schnell genug sein ne? das muss ich schon wieder Ja, so ja, das war mal an so, das ding so jetzt her. ich habe meine laser ich muss nicht wirklich in der nähe sein ich muss nur deine sachen tanken ich wollte schon sagen ich sehe irgendwie nicht die ap von dem ding kann ja, sein dass das ding stärker ist als alles andere in diesem spiel es ist doch schon ganz schön viel schaden Oh gott wir kriegen gar nichts an schaden sehr gut okay, okay wir halten es aus wir machen zwar selber keinen schaden aber hey soll wir gehen nicht kaputt ne? ich hoffe ich gehe direkt A, ne was sonst muss ich werde noch mal machen bis ich A kriege Heilung so. ja, da bringt irgendwas wenn ich da unten hat Ding kaputt mache ne? ich habe schon zwei kaputt gemacht gut ja, solange das Ding nicht noch schwieriger wird haben wir es glaube ich Mich schön heilen diese Dinger, nerven voll, aber ja, ich, glaub, ich muss auf die Schrauben da zielen, glaube ich. Kommt oh, das macht immer noch voll viel Schaden. Ich will immer noch Autoschutz. Also, wenn ich einmal frecke, dann werde ich wieder belebt. Das ist schon mal gut. ne? Oh, die dinger nerven voll kaum down so, ich habe mich mal so, als jeder auf diese schrauben in der mitte oder einfach nur da in der mitte bei <lacht> oh, dieser angriff ne? Oh, komm schon oh. gibt es jetzt nicht alter warum macht das ding nur so wenig schaden wenn nicht fair. Aber warum macht dann so viel Schaden? Setzt er setzt zweimal hintereinander ein, ehrlich. Na, schon die Hälfte haben wir. wer nee, du machst noch irgendwas Krasses. Die Dinger gehen auch kaum kaputt, also. Heilung bitte, danke. Warte, er schießt auf mich. Oh mein gott ich lasse mich jedes mal davon treffen. Jetzt hat vielleicht nach unten gehen nach heilung heilung bringt auf jeden fall ja Boah, wir die dinger kaputt kriegst ne? Oh Gott, was? glaube, ich bin tot. Heilung, oh Gott. Warum war meine Heilung auf einmal so stark? Muss nur noch einen Balken. Die sind doch einfach nur da, um mich auf Nerven zu gehen, oder? blocken die Angriffe von dem Teil ab. So, ich habe mich einfach auf oh, voller AP, glaube ich. ja so, Ich glaube, hier unten zu warten ist sehr gut. Ne? Die Laser machen gar nichts anscheinend. Ich mache nichts anscheinend. Ich wollte einfach mal die ganze Zeit, vielleicht bringt das. war einfach eine Rolle, das bringt voll. Ist dann ja aus Star Wars, Episode 1. Von Anakin, also diesen diesen Gleiter geflogen ist. Heilung. Ich mache ist kein Mist, ey. Ich mache der Engel, so wie Sephirot. Pass auf. Au auch, auf damit. Drei, drei, drei, drei heimig, heimig. Danke. Halt immer so eine winzige Verzögerung. Ich wollte Panik immer. Na, no, ich habe, ah, cool. Komm her. Na, no, sind wieder weg. Nehmen ich mache mehr schaden wenn ich kurz so blinke, so wie in Kingdom Hearts ne? oh 2, Ich glaube, die beiden Schilder haben aber auch so gebracht, ne? So, ich will gar nicht wissen, was das eine Ding, was war gleich bekämpfen müssen, alles drauf hat. Das ist bestimmt noch extremer, ne? Pass auf da ist der finale muss <lacht> ein gummi jet mehr im stern mehr oh gott der dinge immer noch im leben ehrlich na ich hab dich gleich ein kratzer na, jetzt phase 2 pass auf Okay, der hat echt eine Phase 2, wird mich verarschen? noch bestimmt einen Schlag fertig, pass auf. Okay, keine Ahnung. Thermosphäre. So, ah, ich muss das halt nie wieder machen. Golden High Wind, Schwarzgeist, Zielsucher, Ultima Gummi. So, keine ahnung weiß nicht was diese zweite phase dabei ich nehme einfach mal an. das ding könnte mich mit einschlag töten also wenn es mich getroffen hätte oder so aber keine ahnung so da müssen wir nur noch hat eine dinge erledigen diese pyramide und ne? wir mal ja fertig und da muss ich noch auf screen dieses blöde baufrag fragment hier finden und wahrscheinlich im anschluss dieses part ja mache also auf screen halten ne? da so, kommen immer noch nicht wo das ding ist muss ich auch noch auf screen finden aber ja da ja, funktioniert mehr oder weniger machen zwar gar keinen schaden aber was soll es ne? das kommt halt andere Ding? kommen gehen wir auch hin Pass auf ich hoffe ja mal ist ist nicht so stark wie der andere teil jetzt sagen wir doch schon so eine ganze ecke stärker aus als die Sachen, die ich hier bisher gekämpft habe. da warten wir mal ab. Sind meine dinger wieder nicht dabei. Doch, wollte schon sagen. So, ich hoffe, das Ding ist jetzt wieder da ne? und ich hätte jetzt hier immer wieder neu machen muss. Ne? Gut. Dann komm her. aber also, du kannst doch nicht so schwer sein, oder? Ja. Ist auch so eine Pyramide oh, und das Ding hält viel aus. Auf jeden Fall ich will nur wissen, wie viel Schaden du machst. Okay, bis die Dinge kaputt gehen, dauert ganz schön lange. Ja, schon mal nicht so gut. Ich krieg so gar keinen Schaden. Und die Dinger gehen gar nicht kaputt. Ich krieg gar keinen Schaden, aber also, vielleicht tue ich das ja alles ein bisschen schneiden, ne? ich Glaube ich werde hier schneiden, ja. Die Dinger, die dauern hier so lange, ne? Geht so kaputt. Oh Gott, ne. Äh, könnte lange dauern. Ich krieg die Dinger nicht kaputt, was soll er hat? Weil einfach auf das Ding, ja. Wenn ja, wir kriegt die Geschütze nicht kaputt, gehen die überhaupt kaputt? sind am blinken ich kann die anvisieren und so ne? also jawohl die gehen kaputt gibt es doch nicht man soll die kleinen winzigen dinger ja dauern voll lange bis ich die kaputt kriege das ist aber nicht irgendwie so eine spezielle musik oder andere teil ja. glaube ich brauche etwas mehr feuerkraft ne? da ewig hier oh, da wird ein langer kampf da wird ein sehr langer kampf Wow. Na, ja, mach mal dich, ganz schütze noch kaputt. Jetzt gar nicht. Ich glaube, die kommen immer wieder. Ne? Vielleicht auch nicht. Ja, auf jeden Fall geschnitten, weil mein Dinger werde ich, glaube ich, in einem Part machen. okay jetzt nichts mehr anderes zum abschießen für meine anderen beiden also wird machen schon ordentlich schaden ja, irgendwie machen wir machen jetzt gerade mehr schaden oder bin ich mir nur ein meine gummi jetzt schießt schön weiter auf das ding alles anderen bekomme ich irgendwie keinen schaden also oder kriegt mir schaden wenn er irgendwie offen ist oder so ist gut zu wissen habe ich nicht drauf gehe so schnell vielleicht kommt ja da unten aber ich weiß es nicht so erste phase wahrscheinlich unten wieder auch Ja, glaube ich nicht, ah, ihr, oder? Dann machen wir euch mal alle, alle kaputt, ne? Sag mal wie viel Schaden das Ding bekommt hier? Für mehr Schaden, nicht bekommt. Ja, das ist ein Lacht im Gegensatz zu dem, was ich gerade gekämpft habe. geschützt und krieg ne? oh Gott, er ja, verreckt mal gibt es da jetzt einfach nicht oh, wie oft ich habe das ding doch da mal muss bis er down geht gibt es da einfach nicht mann bitte sagt mir, ich krieg a, ne. Sonst wird das hier ganz schön nervig, wenn ich das noch mal machen muss. So müssen mal halt nicht in Zeitlimit hier schaffen, ne? Boah, ich krieg die Geschütze nicht da und will sich ja nicht verarschen. Mein Multiplikator ist voll im Eimer, weil ich so wie lange brauche wahrscheinlich? ne Was ja, soll's? ne A kriege ich erlaube ich nicht. Dreck. Jetzt geht du noch down. Gott, das du? Ja, ich kriege aber kein A. Das, juckt, äh, das äh, juckt mich auf jeden Fall. Dreck. Ey. Also ich bekomme keine Belohnung und so. Muss ich halt auch nachholen. Ohne euch geht da nicht anders. nämlich nicht nehme nicht ganz. Ich nehme ganz bestimmt nicht nur mal diesen Kampf hier auf, weil der ist auch voll nervtötend. Ja, in meinen anderen Gummischiff hier rein. es geht immer noch weiter. Da kommt jetzt. Oder hat ein bisschen Schaden gemacht. Ein bisschen. Meistens. <lacht> Meistens. habe ich mal. Ich traue da ganzen Sachen nicht. Ja, dieses Gepiepe. Äh, äh. Was ist das? Und ich mache anderen viel Schaden. immer noch weiter oh, ja wird definitiv wird definitiv hier geschnitten okay. ja wenn ich hier oben bin, du mich nicht damit ich kann durch warten immer raus und reingehen die One Shot nicht wahrscheinlich mit einschlag pass auf anderen beiden dinger schießen sowieso darauf ich tun automatisch ballern ja da kann auch möglich die letzte phase sein dass er viel zu profig multiplikator mal 0,3 Na komm her. Und du bist da und ich habe B. Dreck. Gegen Omega-Maschine. das ist natürlich ein bisschen doof, aber was soll's. Und ja, das... den letzten pinken Kristall muss ich dann halt suchen und ja hey hier bist du gewesen oh. und hier ist natürlich das letzte ding ist klar Wenn ich nicht down kriege okay. oh. Hm, Wissen weißt du was ich will? Diese Pyramide normal bekämpfen bekämpfen. Ja, ich will jetzt das letzte Ding noch holen, aber ja, wir wechseln mal zu dem Ding. Ja, äh, Reparatur ohne Dinger. Ja. Vielleicht kriegen wir das Ding jetzt auf A. kommen haben wir auch alles. War mit dem Gummijet hier mehr oder weniger fertig. Ich habe keine Geschwindigkeit, aber das ist eigentlich das ist eigentlich gut genug. Ne? Stimmt, ich brauche eigentlich gar keine Geschwindigkeit für das Ding. Ja, wir haben das auch. Boom. Oh. Alle Bauplanfragmente. Schatz fehlt nur noch ein Ding. Ich wahrscheinlich von dem Ding ja bekommen, wenn ich halt auf Arsch schaffe, ne? Sternschnuppe. Ja, das von den Dingen genau. Ja, ich nehme an, wenn wir alles haben, oder? 999 Herzlose, so so das fehlt mir als einziges. Okay, wenn wir das Ding jetzt hier ja so schnell erledigen, dann wäre richtig gut. Komm, mal drauf gehen, dann hat soll's und jetzt schon das Ding anschießen? Gut. viel Schaden wir hier bekommen? So, ich muss einfach nur auf das schießen, was direkt vor mir ist, ne? da kann wir wie schnell die Dinger kaputt gehen. Hm, das ist normal. Wird schon C. Ich bin mal mit dem Ding hier reingegangen. bekommen wir auch nicht also und so also fahr ich war mit dem anderen teil ja wenn wir jetzt hier wir schnell schaffen Also die ganzen punkte er ja, auf. gar nichts schon wieder ist jetzt ja so ein blinken was soll das also nicht woran das liegt irgendwie auf der a jetzt langsam kriegen wir. und du müsstest eigentlich genug bekommen haben oder ha. Ja. Definitiv schneller. Hm. Oh, Alter, ist das krass. Am wird schon echt 200.000 oder 2 Millionen, aber da immer jetzt 1, 2, 3 Millionen. Ja, Millionen, ne? Boah, wie schnell das Ding jetzt down geht. Ja, voll krass. kommen wir auch her ich kriege ja locker A. Ja, auf jeden fall geschnitten in zwei parts habe ich glaube schon dreimal gesagt aber warum nicht ne? das ist halt eine magische zahl So, kommen habe halt ich mal <lacht> mein gott es <lacht> hat krass sehr abzieht. Ist gar nichts. Ja, immer noch kein A, Mann. naja nee, ist nicht drin, Dreck. Wie, ich krieg irgendwann wenn ich alles auf A hier schaffe. können ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wir gehen mal jetzt zurück und ja, wir haben alles abgeschlossen, ja ne. Wir mal versuchen, gegen nach Ding anzutreten mit noch mehr Schaden und dann gucken wir mal, ne? Ich bedanke mich als fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis zur nächsten Folge.